Die Stadt graz Vollein. Neues und Informatives aus der Stadt Graz. Das Coronavirus reißt ein großes Loch in das Budget der Stadt Graz. Rund 100 Millionen Euro werden heuer wohl fehlen, schätzt die Stadt. Deshalb ist die Plabutschgondel beispielsweise auch vom Tisch. Die Erholung der Grazer am Thalersee bleibt aber nach wie vor wichtig für die Stadtpolitik. Graz an den See und den See zu den Grazern, das ist das neue Motto. Deshalb wird zum Beispiel das Restaurant am Thalersee wie geplant saniert werden. Auch eigene E-Busse sollen zwischen der Stadt und dem See eingesetzt werden. Außerdem verhandelt die Stadt Graz gerade mit dem schwarzel freizeitzentrum Auch der Schwarzelsee soll als Naherholungsgebiet von der Landeshauptstadt aus leichter erreicht werden können. Eine dichtere Bustaktung und ein Kombi-Ticket mit dem schwarzelsee sind im Gespräch. Und noch ein kleiner Reminder, wenn wir schon über Öffis gesprochen haben, in Graz werden seit dieser Woche die Tickets wieder ganz normal kontrolliert, wer keines hat, der zahlt Strafe. Die Stadt Graz-Infoline auf deiner Antenne.